Seit ein paar Jahren führst du deinen Betrieb. Die ersten Unsicherheiten des Staats überwunden, die ersten Mitarbeiter eingestellt und Kunden überzeugt. Aus den Kinderschuhen bist du nun langsam etwas herausgewachsen und bist bereit für das nächste Level. Du willst vorne mitmischen, bessere Margen erziehen, ein größeres Team aufbauen. Du bist bereit für mehr Gewinn in weniger Zeit. Wie das gelingt, erkläre ich dir jetzt im Video. Viel Spaß! Für die Firma RSM heißt es seit unserer Zusammenarbeit wachsen, wachsen, wachsen. Angefangen 2020 in einer angemieteten Halle mit einem kleinen Team gestartet, stand bereits im Januar 2022 der Umzug an. Am neuen Standort wurde bereits im zweiten Geschäftsjahr eine 5000 Quadratmeter große Produktionshalle gebaut. Das Team vergrößerte sich bis Ende 2022 auf gut 30 Mitarbeiter. Die Ausgangslage war so. Jan Bertling und Brian Bruns kannte ich bereits aus der langen Zusammenarbeit für die Regner-Firma Metallbau Bruns und fragten mich Ende 2019 für die Entwicklung eines Corporate Designs an, das sie für die Firma RSM zum 01.01.2020 benötigten. Von Anfang an bauten wir die Firma RSM als konkurrenzfähige Marke am Markt auf. Durch eindeutige Wiedererkennung und hohe Präsenz am Markt konnte sich das Unternehmen extrem gut am Markt in kürzester Zeit gegen langjährige Größen behaupten. Durch unsere Zusammenarbeit können wir nun die Mitarbeiter zeitnah einstellen, und zwar die richtigen Leute, das Team begeistern und langfristig gesund aufbauen, Traumkunden gezielter ansprechen und den Leistungsumfang erweitern. Den Umsatz weiter skalieren, weil die Geschäftsführung einfach den Kopf für die Arbeit am Unternehmen Zeit hat und das Ganze Stück für Stück, sodass es wirtschaftlich auch tragbar ist. Wenn du deinen Betrieb einfach nur sicher und gesund durch die Inflation führen willst. Du Angst hast, dass dir in kommender Zeit eventuell der Umsatz einbricht. Die Leistungen eines Coaches oder Speakers in Anspruch genommen hast, aber nun nicht in die aktive Umsetzung findest, weil du einfach nicht kreativ bist. Du erneut Zweifel an der Effektivität der Vorschläge von Werbeagenturen hast und du einfach nur mit dem Kopf schüttelst, wenn der Nächste dir das große Geheimnis der Mitarbeitergewinnung mittels kostenlosen PDF erklären will. Oder du noch recht frisch am Markt bist, skalieren willst, aber unsicher bist, wie das gehen soll. Du deine Außendarstellung, Logo etc. vielleicht am Start selber gemacht hast und jetzt bereit bist, zur echten Marke zu werden. Dann habe ich die Lösung für dich.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 Das hier ist allerdings nicht geeignet für Handwerksbetriebe, denen es egal ist, welche Außendarstellung sie haben und die mal eben über Nacht eine schnelle neue Webseite brauchen. Kein Problem damit haben, in der Masse unterzugehen und auch keinen Anspruch an ihre Außendarstellung haben. Das hier ist auch nicht geeignet für Betriebe, die nicht daran interessiert sind, ihren Betrieb zu modernisieren und sich auf die, ihre vorhandenen Lorbeeren einfach nur ausruhen wollen. Lieber die dicken Gewinne der letzten Jahre hamster, um in schlechten Zeiten davon leben zu können. Das hier ist ebenso nicht geeignet für Betriebe, die nicht bereit sind zu lernen, sich zu verbessern und ihr Team dafür zu mobilisieren. Nach Ausbildung und Studium war ich leitende Grafikerin in Werbagenturen und ich weiß genau, wie es da läuft. Der Kunde ruft an und sagt, ich glaube, ich brauche mal eine neue Website. Und die meisten Agenturen ist es vollkommen egal, welchen Erfolg sie mit der Webseite haben. Sie wollen das Projekt schließlich schnell abschließen. Das heißt Angebot, Design, Programmierung, Rechnung. Das ist reine Profitgier und am Ende hast du vielleicht eine hübsche Website, die dir aber weder Kunden noch Mitarbeiter einbringt. Dabei wollte ich nicht mehr mitmachen und habe mich vor über zehn Jahren selbstständig gemacht. Denn was viele nicht wissen, ist, wenn Marketing richtig gut gemacht ist, dann bringt es dir mehr Geld ein, als dass du ausgibst. Du gewinnst also nicht nur an Umsatz, sondern löst zeitgleich auch die größten Probleme im Handwerk, Mitarbeiter und oder Auftragsmangel. Und aus diesem Grund habe ich die Meistermarke gegründet um mit dir die Erreichung deiner Ziele mit einer Strategie zu entwickeln und dann einen Marketingfahrplan festzulegen, mit dem du wirtschaftlich planen kannst und vor allem all deine Ziele verfolgst und erreichst. Und so machen wir das. Wir schaffen dir ein sicheres Fundament mit einer Strategie, von der du lange profitieren wirst. Wir positionieren deinen Betrieb als Marktführer in deiner Region, der einzigartig und wertgeschätzt wird. Wir geben deinem Betrieb einen frischen, und 100% passenden Anstrich, der dich unvergleichbar macht. Dabei sind wir immer im engen Austausch, um schnell auf unvorhergesehene Veränderungen reagieren zu können. Was du von mir nicht bekommst, ist eine Online-Lernplattform, in der ich dir sage, was du zu tun und zu machen hast. Denn du hast bei Scott andere Sachen um den Ohren. Zusammen mit deinem Team legen wir in einem Workshop deine Ziele fest und ich formuliere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 oder das ist hier für Betriebe, aus dem Bereich Handwerk und Baubranche, die sich als feste Größe mit unvergleichbarer Wertschätzung am Markt positionieren wollen, aber ständig darunter leiden, entweder zu wenig Mitarbeiter oder zu wenige Aufträge zu haben. Wenn das interessant klingt für dich und du einen Preis erhalten möchtest, dann schaue unterhalb des Videos im Text, dort ist ein Link zu meinem Online-Terminkalender, da kannst du dir einfach einen Termin eintragen und dann reden wir darüber. In unserem ersten Telefonat schauen wir uns deinen Betrieb im Detail an und können eine erste Einschätzung geben, in welchem Zeitraum wir deinen Betrieb auf das nächste Level heben können. Auch kannst du dann natürlich all deine Fragen zur Zusammenarbeit stellen, auf die ich gerne im Detail eingehen werde. Auch erhältst du eine grobe Preisrichtung, wenn dich das interessiert, in welchem Bereich sich die Meistermarke für deinen Betrieb bewegt. Klicke also auf den Link und buche dir einen Telefontermin. Wenn du dich jetzt noch fragen solltest, ob das Ganze auch für einen 3-Mann-Betrieb bezahlbar ist. Ja, das ist es. Ich betreue Kunden vom Solo-Selbstständigen bis hin zum 150-Mann-Betrieb. Also schaue, ob wir vielleicht sogar heute noch telefonieren können. Vielleicht fragst du dich auch noch, was meine Leistung von anderen Coaches oder Speakern unterscheidet. Einfach alles. Ich bin nämlich kein Coach und ich bin auch kein Speaker. Ich werde dir keine Online-Plattform vor die Nase setzen und dich am Ende des Tages fragen, ob du deine Hausaufgaben gemacht hast. Ich werde dir alle Marketingbestandteile der Meistermarke für dich selber umsetzen, alle Entwürfe mit dir persönlich besprechen. Bei mir bist du keine Person unter Tausenden, daher auch nur eine geringe Kundenanzahl pro Jahr. Das heißt, in diesem Jahr, und das Jahr ist gerade erst gestartet, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, werde ich die Meistermarke die Kundenanzahl auf maximal zwölf Kunden limitieren. Wir sind ein ganz kleines Team und wir können nur so wenige Kunden annehmen, weil wir alles, was ich dir vorher beschrieben habe, wirklich selber machen. Ich bin immer deine persönliche Ansprechpartnerin. Du hast hier die direkte Durchwahl zu mir und kannst mich immer erreichen. Die ersten drei Meistermarkenkunden in diesem Jahr sind bereits gestartet, noch bevor ich wirklich richtig aktiv mit Marketing begonnen habe. Wenn du jetzt noch Fragen hast, dann sichere dir doch einfach einen Telefontermin und wir klären in diesem Telefontermin alle offenen Fragen ausführlich und auch ehrlich. Ich freue mich auf unser Telefonat. Ciao.